So Freaks. wir haben jetzt den 2. Juni und es ist gerade Mittag, eigentlich arbeite ich ja, aber wir können ja mal ganz schnell in der Mittagspause mähen, ganz schnell. Ich habe seit drei Tagen nicht mehr gemäht. Das reicht so gerade, 20 Minuten. <lacht> Ich hab nur 20 Minuten. Shit. Genau. Ich verzichte jetzt extra auf Mittagessen, weil Martina nicht da ist. So geht los. Alle mähen sie hier Mittag. steht noch auf 15 auf 17 ah. Ah. viel zu hoch So auf 10 mm wieder runtergehauen, es ist fast so rausgewachsen. Bestimmt 20. Ah, sieht noch ganz gut aus. Also das war schon grenzwertig. Okay, jetzt wahrscheinlich ein Abschlag und dann bin ich schon fertig. Ist so rausgekommen in drei Tagen, unglaublich. Ich jetzt nicht vergessen, wieder hochzustehen. <lacht> ja. Raumhaft. Zeitcheck. Ja, noch 10 Minuten. Ja, diese fläche ist für den Sportman eigentlich schon zu klein da kann man nicht mehr gut manövrieren das ist da ist das ding zu groß da wäre so ein kleiner handspindel mehr optimal das vertrocknet hier langsam alles wahnsinn wahnsinn so So Freaks, als letztes, so als kleines Goodie zum Schluss, ich habe noch ein paar Minuten. <lacht> Rennen wir mal kurz ums Haus rum. Ey, drei Tage nicht mähen, das ist für einen Spindelmäher schon völlig grenzwertig. Das geht gar nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, wir haben noch oh, zehn Minuten, gut. Freaks, wir haben. Zurzeit nicht so ganz viel Zeit. Meine Frau und ich haben hier vier Tage an dieser neuen Terrasse durchgeschraubt. Deswegen sind wir so ein bisschen hinterher mit allem. Aber egal, die ist jetzt fast fertig. Wir haben ein kleines Problem. Da Vier Bretter fehlen uns. Zwei waren total krumm. Ja, drei drei fehlen uns genau. Drei, vier waren relativ krumm. Davon haben wir zwei noch verbaut, reingewirkt. Und waren überhaupt nicht zu gebrauchen. Jetzt kaufen wir noch ein paar Bretter nach. Ist nicht ganz fertig geworden. Aber mega. Eine riesige, schöne Terrasse hier jetzt. Hier im Osten unseres Hauses. Das wird richtig klasse. Verbesserungsanlage da seitlich rübergesetzt. Cool. Ja, werden wir genießen. Bis zum nächsten Mal. Euer Rasenfreak. Ciao.